Nico, was trinkt man heute? Was haben wir denn überhaupt? St. Patrick's War. Kill Kenny. Kill Kenny. Kenny, was ist mit Kenny los? Was ist eigentlich mit Kenny los? Ihr habt Kenny getötet. Ihr Schweine. Ich hab mir immer Schlau gemacht auf der Webseite von Kill Kenny. Ah, der heißt schon Kenny, Kiel Kenny. Das ist ein ähm, Irish Red Ale. Da haben wir eigentlich immer nur schlechte Erfahrungen mit gemacht. Ach, du hast das bei rissen, oder? Wir machen das schön mit einem Bierprotokoll. So, wollte mal schnuppern. <lacht> ja, schnuppern mal. Mm. Schön die Popels ja, drin ja. gedrückt wieder, oder? Das ist ja wieder genau no, das für mich. Nicht? Also, was steht auf der Website? Ein ausgewogenes Meisterstück. Traditioneller irischer Braukunst, weil die Braukunst äh, aus, Traditionell. aus Irland ja weltbekannt ist. Unser Kilkenny Irish Red Ale ist ein wahrhaft irisches Bier höchster Qualität, das für das Lebensgefühl Irlands steht. Seit über drei Jahrhunderten hat sich unsere Rezeptur kaum verändert. Wir verwenden nur Wasserhaufen, Gerste und Hefe. Ist schon mal gut? Das Ergebnis ist ein obergieriges Bier, das durch sein unverg unvergleichliches Aroma besticht. Fruchtig, blumig mit einem Hauch von Karamell und Röstaromen. Erfrischend und rein im Geschmack. Schmeckt Kilkenny Irish Red Ale, typisch irisch. Brauchst du auch eins? Ja, die ja eins, weil es ein Kleiner ist. Schön. Ja, ich würde nie so geizen in den frischen Wochen. Ein bisschen was zur Geschichte. Nimm einen Schluck unseres Irish Red Ales und lehne dich zurück. Was du schmeckst, ist das Ergebnis einer mehr als 300 Jahre alten irischen Brautradition und der Geschichte der Familie Smithwick, die mit Ausdauer und Geschick unser Bier zu dem gemacht hat, was es heute ist. Eine bewährte Rezeptur und innovative Idee. Die perfekte Mischung um Tradition und Moderne in einem hervorragenden Bier zu vereinen. Tauche ein in eine spannende Zeit voller Herausforderungen und beeindruckender Lösungen. Den Rest von der Geschichte und wie das schmeckt und wie toll das ist, gibt es natürlich auf der Webseite. Sehr schön. Ja. Also, was jetzt ich jetzt rausgehört habe, schmeckt natürlich richtig geil. Das ist natürlich Marketing, aber es ist halt ein Red Ale. Und das ist eigentlich nicht so cool. Ja, aber ja. da war ja irische St. Patrick's Wochen haben, gönnen wir uns das mal. Let's taste it. So, wie sieht es aus? Wo ist das Protokoll? Auspacken und Wie sieht die Pulle aus? Ja. Die Optik der Flasche. Ja, sieht ja ganz gut aus. Also, ist, okay im ja, ist das denn ist halt das, das ist das, Was ist das? Eine Kirche? Was ist das? Ja. Das ist ein Wald und.. Und dann ist ein bisschen Rot-Gold rundrum, 4,2 Volt, ist ein bisschen weniger. Das ist eh ein Punkt. Ja. Jetzt kippt er endlich rein. ein. hat die noch geahnt mit der Wein. Äh, das Bier. Oh, viel Rot drin gekippt. Ach, du kann geil drin kippen, was? Ja, diesmal ja. Siehst du? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh aber ja, ein richtiger Eingießer ist. mal kurz ein. Na, sag mal. ich <lacht> doch nicht. Wie sieht's denn aus? Ja, siehst du doch. Na, was sagst du denn? Vier Punkte äh, oder null? Ja, sieht ja, schon zwei Punkte auf jeden Fall. Ja, mindestens, ja. ja. Zwei oder drei. Ja, ich finde es schon recht schön. Ja, gibt drei. Lass drei geben. Ja. Glauben lieber oder gorn? Terrible, ihr Schmack. Wie schmeckt das Juter aus dem Holland? Na, schauen wir mal. Oder schmecken wir mal. Fruchtig. Angenehm. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Brücke schlagen zum Karlsberg, könnte man sagen, ja, das kann man immer mal dabei haben für die Leute, die mal sowas probieren wollen. Und dann machst du an sich. Nichts falsch. Ich finde es. Das ist ja ein schöner Jütere an der also für mich ist das immer nur so ein olle Ich hab den Bart. Ich fühle mich ein bisschen zurückversetzen nach Störtebeck. Ja, aber das ist besser als Störtebecker. Definitiv besser wie Störtebecker. Ja, du bist auch nicht meins. Na, was denn jetzt denn? Sag mal. Ja, es ist natürlich, Post da oben sind drinne. Wie, wie so ist, das ist halt nicht meins. Fruchtig. Aber das ist jetzt nicht, also das ist jetzt nicht, dass es nicht schmeckt. Das ist halt so ein Zwischending. Ne? Also für Leute, die das mögen, schmeckt das auf jeden Fall. Für mich ist das so ein unterdurchschnittliches. Wie viele Punkte würde du geben? Im Newton Kill Kenny. Also wir hatten schon mal einen Fünfer dabei, jetzt äh, würdet ihr ja einen Sechser geben. Ja, Sechser oder Sieben, also. Mm. Dann lass Sie mal geben. Den Uhr testen wir noch und dann da durch. Ja. No. Da bin ich ja mal gespannt auf das Guinness. Hast du jetzt schon äh, gespoilert? Nein. Im nächsten Video ist es das Guinness. Ach echt. <lacht> Na so was. Außer Büchse. Alter, außer... Oster Osterbüchse. Ich will das Wort ja nicht im Mund nehmen. Dose? Ja. <lacht> Metall Metallbehälter. Der <lacht> die Süßtröme kam der Dose. Mhm. Also, ich, ich bin kein Freund mehr von Dosen. Okay, Kenny, okay, ja. Wahrscheinlich ist äh, seitdem wir da diese, äh, diesen schaffen haben, mein Geschmack nee, nee. so ein bisschen abgetötet worden. Nee, nee. Ach so, das kann natürlich sein. Hm. Wenn die Wahrheit nicht mehr füllt, so wie mit mir hört, die nur abwärts. Was? Da wird, genau, da wird nicht mehr. Können rauschen. Also umso länger man es trinkt, umso besser schmeckt es, oder? Kann jetzt sein? Ach. Vielleicht ist es beim irischen Bier so. Jetzt würde ich es ja fast acht Punkte geben. Mhm. Hört, Vielleicht hört. saufen die nur erstmal eins wie Whisky und dann trinken sie ein Bier. Kommt die in rum wie wir. Oder die machen das auf, gießen nicht ein und lassen das erstmal stehen. Und trinkt nicht dann. damit es atmet. Ja, vielleicht wusstet ihr ja atmen. Ja, ich bin dabei in hier. Hm? zum Beispiel. So, was ist jetzt hier mit Uwe? Ja, also ich tue mich schwer, dass also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch der Uwe kommt. Bo Bo Bo Bronze. Ja. Besser als wir dachten. das mhm. heißt du dachtest. Ja. Ich habe bei Silber gesagt. Ja, ja, ja, Selbst Silber ist nicht geworden. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Wir sind bekanntlich natürlich nicht gerade diese, äh, ähm, wie soll man sagen, geschmacklich sind wir nicht in, in diesem Bereich hier, den wir gerade getestet haben. Für alle anderen, die sowas halt gerne trinken. Alle essen hier unser Ding. Ist halt Kilkenny auf jeden Fall mal eine Geschmacksprobe wert. Ja. Kann man auf jeden Fall mal trinken. Ja, oh, oh, oh, oh. Wir schließen die äh, irischen Wochen, St. Patrick's Wochen ab mit, mit dem guten Guinness. Einem Guinness? Na, da bin ich ja mal gespannt. Also, nächstes Mal unbedingt wieder einschalten. Und dann äh, teilen und alles. Liken, teilen, kommentieren, argumentieren.